Ich darf vorstellen, die Fiovo A139 Pro, eine Dreikanalkamera, kamera die eure Sinne verwöhnen wird und das sage ich ohne zu übertreiben, diese 4K-Kamera spielt in der ganz großen Liga mit und kostet deshalb auch stolze 350 bis 380 Euro. Aber ihr, meine Zuschauer, könnt dieses Testmodell kostenlos abgreifen, macht mit bei der Verlosung und schreibt Hashtag Fiovo in die Kommentare. Sämtliches Zubehör, das für den Test mitgeliefert wurde und zwar zwei 64 GB Speicherkarten mit ordentlich Leistung für gestochen scharfe Bilder, ein Hardware Kit für Dauerstrom im Parkmodus, zwei Objektivlinsen und eine Fernbedienung zur Clipsicherung sind im Umfang dabei, alles zusammen mit einem Gesamtwert von knapp 450 Euro, dafür haben Minijobber mal einen Monat arbeiten müssen, aber genug vom Gewinnspiel, lasst uns das Schätzchen unter die Lupe nehmen. Es gehört wohl mittlerweile zum Standard einer guten Dashcam, dass mit einem Zusatzkabel zur Anbindung an den Dauerstrom das Fahrzeug auch bei ausgeschalteter Zündung in Kombination mit dem G-Sensor der Kamera potenzielle Parkrempler erwischt werden können. Was auch immer häufiger Einzug hält, aber noch längst nicht jede Kamera hat, sind Fernbedienungen. Selbstklebend kann sie am Lenkrad oder am Armaturenbrett installiert werden. Ganz simpel und zugleich eine große Hilfe, falls der Speicherknopf der Kamera mal nicht so leicht erreicht werden kann. Mit dieser Linse, die einfach nur auf die Kamera aufgesteckt wird, können zudem ungünstige Lichtverhältnisse ausgeglichen werden. Wie eben schon gezeigt, hat die Hauptkamera kein Display, was sie trotz ihrer Größe sehr unauffällig in der Windschutzscheibe macht. Gesteuert wird sie über die Fiovo App, dazu später mehr und das funktioniert, so viel kann ich schon vorab sagen, echt gut. Das hochwertige Gehäuse mit seinen flachen knöpfen lässt sich einfach und benutzerfreundlich bedienen die kamera kommuniziert mit uns sprachbefehle gibt es jedoch nicht die vermisse ich hier aber auch nicht im lieferumfang begrüßen uns direkt mal profi tipps das benutzerhandbuch und ein kundenservice hinweis also man wird direkt abgeholt Das finde ich ziemlich gut darunter finden sich dann die statischen folien zum einbau in die karre und alles weitere im inneren der verpackung Dabei sprechen wir von Ersatzklebern und einem Montage- bzw. Demontagetool, einer Ersatzlinse, der Heck- und Innenkamera ebenfalls zum Einkleben, Datenübertragungskabel und allen weiteren Kabeln zur Verbindung der Kameras miteinander sowie dem Zigarettenanzünder. Die Innenkamera hat eine super Nachtsicht und kann frei positioniert werden. Ein klarer Vorteil bei diesem Produkt. Die Heckkamera unterscheidet sich im Aufbau nicht großartig, verfügt natürlich jedoch über keine Nachtsichtfunktion über Infrarot. Der Einbau so einfach wie ein Automatikwagen zu fahren. Folie in die Scheibe, Kamera auf die Folie, fertig. Das gilt natürlich für alle drei Kameras gleichermaßen. Folien haben wir aber nur zwei, doch halb so wild. Ich habe es geschafft, sogar nur eine Folie für alle drei zu brauchen. Eine Schere ist dabei ein nützliches Tool. Erstmal die Heckkamera dran. Bei den beiden Kameras für Front- und Innenansicht aufpassen, dass ihr die Kabelslots nicht verdeckt. Man munkelt, dass mir das vorher mal passiert sein könnte, aber man kann das alles noch richten. Ihr veranstaltet bitte nicht so einen Kabelsalat wie ich, wenn ihr dann die Kamera für die Dauernutzung einbaut verlegt ihr das Kabel akkurat wie in der Anleitung beschrieben. Wenn ihr das Geräusch dauerhaft hört, dann will die Kamera sagen, ich nehme nicht auf, Bro, bitte schalte mich ein, Bro. Also ganz nice, dass man hier nicht erst am Ende des Tages merkt, oh, ich habe ja gar nichts im Kasten. Nun zur Einrichtung in der App, auch hier simples Verfahren. WLAN an der Kamera aktivieren, WLAN am Handy aktivieren, Passwort steht in der Anleitung und schon können wir das gute Stück einstellen und ausrichten, wie wir es brauchen. Ich persönlich mag es, wenn nur noch ein Hauch Motorhaube zu sehen ist, hast du entsprechend mehr vom Ereignis drauf. Auch die angesprochene Parküberwachung, der G-Sensor, die Auflösung, die loop dauert und so, so vieles mehr lassen Sie sich hier bequem einstellen. Funktioniert echt richtig gut und wird in Echtzeit sofort umgesetzt. So, erster Audio-Test. Ja. Äh, Fenster offen, Motor an, Stand. Fertig. <lacht> <lacht> Gespeichert. Haben wir jetzt mit dem Knopf an der Kamera. So, nächster Test. Wir rollen los. Ja, wir fahren auf. Die Straße rauf, vom Parkplatz runter und Fenster immer noch offen. Ja, hier einfach mal ein kleiner Audio-Eindruck: Fahrzeug fährt vorbei, noch eins folgt. So hört sich das an. Und wieder Speicher mit dem Knopf: Fenster zu. Audiocheck, geschlossene Fenster. Wir fahren jetzt 100 km Ab diesem Moment, ja, Tempomat bei 100 eingeloggt. Da können wir dann auch mal direkt sehen, wie das GPS so arbeitet von der Genauigkeit her. Und ich rede ganz normal, Fenster zu, 100 km/h. Jetzt müssen wir abbremsen. Oh, spät entschieden. Ja, kommt vor. Haben wir auch mit drauf. <lacht> Sonne zu unserer Linken. Es ist also gut möglich, wenn wir jetzt hier weiter rechts fahren, ja, ne, rechtskurvig vom Straßenverlauf her, dass die sich gleich hinter uns befindet. Ist jetzt aber so schnell auch nicht der Fall. Links, hinten schräg. Sehr sonniger Tag, sehr schöner Tag. Also den Eindruck nehmen wir mit. Es wird spannend. Ja, hat er gut geklappt. hatte ja gehofft, man hat noch vorher die Möglichkeit, irgendwie einmal auszuweichen, aber nee. Leider hat die sich nicht ergeben. So, jetzt befindet sich die Sonne zumindest etwas mehr hinter uns. Ja, sie ist nicht straight hinter uns. Und ich versuche mal gerade hier die Fernbedienung zu finden. Hallo, da. Ja, Bro, das äh, war ein bisschen knapp, ne? <lacht> Gut, äh, das ist immer das Problem, wenn du einmal kurz von der Straße wegguckst, ein einziges Mal, dann passiert safe was. Äh, ja, wir speichern das. Tunneltest, ja, nehmen wir auch mit. Hat man nicht immer die Gelegenheit, deswegen äh, Tunneltest, ja, nehmen wir auch mit. Position ungenau, Suche Satelliten. Ja, Navi, Position gefunden. entspann dich, wir sind im Tunnel. Ja, jedenfalls hier auch noch mal schön äh, die äh, Lichteindrücke und so. Und jetzt Außentunnel raus. Position ungenau. Ja, das habe ich verstanden. Äh, auch noch mal Position die Position gefunden. Auch noch mal die Lichteindrücke. Wenn ich dann endlich auch mal reden darf, Navi, verdammt noch mal. Es kann aber nicht wahr sein, ja. Hier Dann noch ein paar Nachteindrücke. Ich habe jetzt hier ohne Linse gearbeitet und mit dem Lichtwert 1. Ja, man kann in den App-Einstellungen den Lichtwert anpassen. Die Heckansicht ist mit Lichtwert 0. So kann man dann ein bisschen spielen und gucken, was sind die besten Lichtverhältnisse im eigenen Fahrzeug. Beziehungsweise je nach Helligkeit deiner Scheinwerfer. So, dann hier auch noch mal einen Sicht- und ja, Audio-Test. Gleichzeitig natürlich wie immer bei Regen. Wir fahren hier eine schnucklige Landstraße lang, schönes Feld ansonsten nischt los ne? da äh, der vergleich also jetzt mit der 4k auflösung ohne linse und dann mache ich gleich noch mal die linse drauf so jetzt also mit der linse drauf hat sich eigentlich nichts geändert ne? wir fahren immer noch gemütlich durch den regen <lacht> nee, und ob sich was ändert das weiß ja noch gar nicht das könnt ihr jetzt bewerten objektiv wie es im Regen aussieht, natürlich viel interessanter, wenn die Sonne auf die Kamera knallt, ob man dann da Spiegelungen wahrnimmt. Aber ich wollte es hier einfach auch nochmal mitnehmen. Hase, Hase macht keinen Scheiß. Hase, bleib rechts. Bleib bleib, bleib bleib bleib, bleibst du rechts. Hase. Hase. Hase, verarsch mich nicht. Du bleib, du. Ja genau, ab ins Feld mit dir. Knallt die Sonne frontal auf die Scheibe, reagiert die Kamera mit Abdunklung. Das kennt man von jeder Spiegelreflex. Fraglich ist jetzt, wie das in der Kombination mit der Linse aussieht, doch bevor wir das betrachten, haben wir hier eine Situation innerorts, wo die Sonne zwar durch eine Wolke verdeckt wird, aber dennoch ein greller Fleck oben rechts wahrzunehmen ist. Das meistert die Kamera ohne Linse bis auf eine kleine Stelle hier sehr gut. Dann wird auch direkt wieder aufgehellt. Süß fand ich hier das Kind, was ich bedankt, dass wir stehen geblieben sind. Oh. Mhm. Süß. Ach ja, die graue Inansicht gibt's auch farblich, je nachdem, ob man in den Einstellungen der App dauerhaft Infrarot ein- oder ausschaltet. Hier mal im Stand mit Sonne von vorne. Noch ist die Linse dran, jetzt ist die Linse ab. Da also kaum ein Unterschied vernehmbar, jedenfalls im Stand. Aber das muss jeder für sich selbst wissen. Hier dann noch ein paar Eindrücke mit der Linse drauf. Die Abdunklung, die ich angesprochen hatte, tritt auch hier stellenweise auf. Aber ich spreche dem für den Gesamteindruck aller Bilder keine große Gewichtung zu. Davon ganz abgesehen, damit kann man individuell in seinem Auto selbst spielen. Auch hier wieder ein Verweis auf die App. Der Belichtungswert ist standardmäßig bei 0 und kann individuell angepasst werden. Fazit? Ich war schockiert und überwältigt, als die ersten Aufnahmen auf meinem PC gelandet sind und muss ehrlich sagen, dass das mit die besten Aufnahmen sind, die ich so anhand von meiner Erfahrung betrachtet habe. Ob man jetzt ein Freund von einer displaylosen Kamera ist oder nicht, das muss man für sich selber wissen. Wenn man das Geld aber bereit zu investieren ist, bekommt man mit der A139 Pro definitiv eine Kamera, die ihr Geld wert ist.